Es sind schon 30 Minuten, also... Ist das ein Curlier? Ich glaube, das ist ein Curlier, oder? Interessant. Wollt ihr mir gerade erst ich sagen, sagen ihr habt das Geld mich aufgenommen. Ja doch, Pika, denkt dran. Das ist gut. Ach nö, jetzt ist wieder... jetzt ist wieder Hagel. Ach nee.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 die Musik ist toll. Habe ich das schon mal gesagt? Nein. dann jetzt. Wen gebe ich's? Ich geb's mal. Na, ich geb's mal dir. Hast du eine Tacke? Ja, dann. Dann Pika. <lacht> die stärkere Attacke. I'm sorry. So, ich geh erstmal nach oben und dann nach unten. Ich irgendwie das Gefühl, dass oben die Treppe sein wird. Okay, nein, habe ich nicht, aber mal schauen. Wer, wer kämpfen da jetzt? Irgendwas ist gestorben, Weberakan, ja, ist halt tot, mir egal. VIPES. Was macht Vipitus an so einem Mord? Naja, egal. Bam! Da gehst du down und lässt mich in Ruhe. Oh Gott. Dumm, dumm, Na komm, beweg dich halt. Weißt du, manchmal halt ich halt gedrückt. Und dann ist halt irgendwer am Angreifen, was auch immer. Und dann checkt er gar nicht, dass ich gedrückt gehalten habe. Okay, jetzt wird's Zeit. Jetzt hat jeder Hunger. Jetzt muss ich meinen letzten Apfel essen. Aber ganz ehrlich, ist egal. Wir sind nämlich ganz am Ende vom Dungeon. So wie wir einfach durch die Wände gehen. Bam, bam, bam. Komm, lass das Ding einfach in Ruhe. Ist doch egal, er hat es eine Beere gehabt. Wow. Wunschtraum. In der nächsten Runde geht der Wunsch des Pokémon in erfüllung seine KP, sowie die Mitschreiter, Die KP der Mitschreiter in seiner Umgebung werden aufgefüllt. Das ist nice. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Wunschtraum ist. Hey, LOL! Für alle? Wie viele AP hätten das die, die Attacke? Das ist ja richtig OP. Wenn das nur 5 AP hat, dann ist gut, aber sonst wäre er mega OP. Wie Milchgetränkfähigkeit. So, Leute, wir sind fast am Ziel. Und oh, ich so direkt die, die, das Ende. Ist das eine Röntgenbrille? Haben wir schon aufgenommen? Aber ah, wir haben schon aufgenommen. Das war denn das jetzt. Moment, was habe ich denn aufgenommen? Ah, ist das Ende. Alles klar. Ja, Röntgenbrille. Alles klar. So. Jetzt werden wir uns auffrischen. Top elixier Bitte, Top Alexia ne, ich geb mir einen Top-Ether. Zack. Zack. Am besten noch mal ganz kurz alle heilen. Also, ich bin schon mal geheilt. Ach, es ist Hagel hier, deshalb können wir uns nicht heilen. Äh, warte, dann, dann, dann, Lass mich hier kurz durch. Zack. Bevor ich reingehe, dann einfach, ähm... Da möchte ich jetzt schon Siedelbeeren geben. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Wir gehen einfach rein. Let's go. Jo <lacht> sieht das geil aus. Ah, wer ist da? Verstehe, ich soll die TMs zurückgeben. Aber niemand kann mich aufhalten. Ich bin das Eon-Pokémon Nachos. Wer deine TMs wirklich zurückhaben will, muss schon gegen mich kämpfen. Das machen wir doch gerne. Aber bevor wir kämpfen, Erkenntnis-Samen! Mega floor Das Pokémon hat seine Erkenntnis in Stärke gewonnen. Verlinkte Attacken werden garantiert zu Volltreffern und richten auch Schaden an, wenn sie durch eine Fähigkeit und die Wechselwirkung zwischen den Typen im Nachteil wären. Manche Pokémon führen zudem eine Mega-Entwicklung aus, so wie wir. Oh nein, das ist verwirrt. Jetzt nicht mal leider. Oh Gott, Heilblockade, das ist echt nicht gut. Heilblockade ist eine richtig gute Attacke für Bossgegner. Aber guckt euch mein Porträt an. Sieht das nicht geil aus? Warte, wer macht denn hier effektiv Damage? Ah, hier Ampelleuchte. Geil. Ähm, was setzen mal ein? Mm. Wisst ihr was? Ich glaube, ich setze Tempo Orb ein. dreh, dreh! Auch wenn wenn. Was? Achso. Jetzt Zerke ist. Ja, ähm. macht dann den meisten Damage. Ja, 100. Bam. 69. Bam. 72. Aber wisst ihr warum ich so viel Damage mache? weil ich eine mega entwicklung habe und Mega Bisaflor ist eines der stärksten Pflanzen Pokémon, die es gibt besser als jedes pflanzen gibt es pflanzen legis überhaupt ich weiß es nicht auf jeden fall selbst wenn stärker als jedes pflanzen legis das legis also der ding kann ja gar nichts machen das wird richtig von uns vermöbelt yo Bitte, bitte, ich muss weg! Ich muss... Unbedingt... Es gibt einen Ort, an den ich unbedingt muss... Wenn... Ich mich nicht beeile... Wird meine kleine Schwester... Seine kleine Schwester? Mike, mega entwickelt, hat den Dungeon Nordkette mit Bravo gemeistert. Seine kleine Schwester? Was hat das denn zu bedeuten? Wenn wir gleich erfahren. Ich muss nur ganz viel A-Spam. Da, er wacht auf. Wo, wo bin ich? Das hier ist der Pokémon-Platz. Da hast du in der Nordkette das Bewusstsein verloren. Da haben wir dich mitgenommen. Du schubst, wie kannst du es wagen, meine erlesene Auswahl an Produkten zu stehlen? Du kannst was erleben. Immer mit der Ruhe. Hinter der Sache scheint mehr zu stecken. Wir sollten ihm zumindest die Chance geben, sich zu erklären. Stimmt. Ich muss ganz dringend zu meiner Schwester. <lacht> oh, das tut so weh, Alter. Ich hab mich so vermöbelt, Mann. Mit dieser Verletzung kannst du jetzt nicht fliegen. Erklär uns doch lieber erst einmal, was sie hier vor sich geht. Ich habe eine jüngere Schwester. Sie heißt Latias. Latias ist irgendwo über dem Grubeltal abgestürzt. Was? Über dem Grubeltal? Das Grubental? Was ist das für ein Ort? Es befindet sich in der Nähe der Nordkette. Es das heißt, dass jene, die in die Tiefen des Grubental fallen, nie wieder zurückkehren. Latias und ich flogen gemeinsam über die Nordkette. Plötzlich wurden sie am Flügel getroffen, wahrscheinlich von einem Meteoriten. Ihr Flügel wurde verletzt und Latias stürzte daraufhin ins Grubental. Ein Meteorit? Mike, mein Porträt fehlt und meinst du, das, wär, das war ein Stück von dem zerstörten Meteoriten? Daran habe ich auch gedacht. Ich bin sofort zum Grumteil gedüst, um meine Schwester zu retten, aber ich kam kaum voran. Auf diese Aufgabe war ich nicht vorbereitet. Das brachte dich also dazu, die TMs zu stehlen? Ja, ich wollte auch alles wieder gut machen, sobald meine Schwester gerettet ist. Aber das ist natürlich kein Grund, einfach eure Sachen zu klauen. Es ist mir wirklich leid. Aber, aber, das macht doch nichts. Nicht zum Geringsten. Glaube ich glaub ihm nicht. Du hattest schließlich deine Gründe. <lacht> Aber, selbst wenn du in die Tiefen des Grubenteils vordringen solltest, was erhoffst du dir davon? Dort findest du nur gehende Leere. Da wartet auf das nichts auf dich. Du wirst ewig ziellos umherwandern. Ohne Rast. Ohne Hoch und ohne Tief. Und was dann? Es ist so viel Zeit vergangen, seit meine Schwester abgestützt ist. Seitdem hat sie Muttersehen allein dort unten an... Auch wenn ich selbst nicht mehr von dort herauskomme. Immerhin hätten wir zwei dann wenigstens noch uns. Latias wäre dann nicht mehr so allein. Was für ein Unsinn. Denkst du wirklich, dass Latias das wollen würde? Aber von diesem Ort gibt es keinen... Komm, habe ich recht? Ich weiß nicht, wie man da eine Rettung durchführen könnte. Es gäbe da schon eine Möglichkeit. Eine einzige. Ja? Welche denn? Was ihr dazu braucht, findet sich bereits in eurem Besitz. Das Teleportjuwel. Verwendet es. Das Teleportjuwel, Das, mit dem wir zu Rayquaza gelangt sind? Ganz richtig. Verwendet das Teleportjuwel in den Tiefen des Grubentals. Dann können wir zusammen mit Latias von dort verschwinden. Stimmt! Mike, diesen Rettungsauftrag können nur wie zwei durchführen. Holen wir Latias daraus. Das Grubental steht jetzt offen. Am nächsten morgen ich habe mich jetzt random zu entschieden wahrscheinlich das folge zu splitten vielleicht bin ich auch nicht falls die splitte dann äh, geht es weiter für euch wenn nicht dann oh welcome back klonk eine neue nachricht bekommen was haben wir denn bekommen ah, nichts besonderes wir kriegen ja keine zeitungen mehr warum auch immer und ich habe mich geirrt nach Latios. Kommt noch Latias. Wahrscheinlich müssen wir die auch noch besiegen. Bin mir nicht sicher. Äh, nein, sortieren. Ähm. Ich hätte gerne einen erkenntnis -Samen. Denn ich denke mal, wir werden noch kämpfen. Falls nicht, dann halt nicht. Aber ich denke mal schon. Ähm, was nehmen wir noch mit... Wir haben tatsächlich Latius gar nicht freigeschaltet. Vielleicht schalten wir ihn erst frei, wenn wir retten. Mal sehen. Mal schauen. Ähm, aber ich brauche halt wirklich gar nichts hier. Top-Elixiere würde ich zwei noch mitnehmen. Ansonsten lager ich ein, eine Einladung weg. Oh, ich habe zwei Stück. Junge, ich brauche nicht zwei Einladungen. Okay. So, mehr brauche ich glaube ich nicht. Müsste so passen. Ach, warte, Deluxe-Band und Röntgenbrille. Würde ich noch wegfliegen. Brauche ich jetzt auch nicht. der pack sie mal weg. Du, du, du, du, du, du, du. Dankeschön. So. so. Jetzt müsste alles eigentlich passen, ne? <lacht> Bitte. Inventar. Danke. <lacht> oh Mann. Du, du, du, du. Machen wir uns doch direkt auf den Weg. Grubental. Ich würde sagen, wir machen Grubental erstmal. Geht genauso lang. Und direkt danach machen wir dann das Feuerfeld. Also zumindest wenn die Mission zu Ende ist. Also ihr seht Drachenhöhe und Südhöhle. Wir sind beide ziemlich lang, vor allem Südhöhle. Ich würde sagen, Drachenhöhe machen wir erst, wenn wir diese Quest durch haben. Und dann Südhöhe auch. ach oh Gott, die Tiefenruine. Irgendwann werde ich sie auch noch machen. Wahrscheinlich ganz am Ende des jetzt Plays. Also, wundert euch nicht, wenn ich das noch nicht habe. Denn ihr seht, 99 Ebenen. Das kann ein Stück dauern. Das kann ein langes Stückchen dauern, Leute. So. Auf zum Grubental. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Musik passt. Und die Umgebung ist neu. Also zumindest ein neues Design. Ach, guck mal hier, wie die Lady Ladybug-Gang... Euch ich halt mir schon lange nicht mehr. <lacht> One-Hit. <lacht> du warst nicht One-Hit. Jetzt aber. Verdammt, nein! Ich habe keine Äpfel mitgenommen. Nein! Ich muss noch mal fliehen. Das will ich nicht riskieren, Leute. tut mir leid. Ich muss noch mal fliehen. <lacht> Bin ich dumm? Ah, ich habe vergessen Äpfel mitzunehmen. Äh. Ja, I'm sorry. Nehmen wir am besten gleich vier Stück mit oder so. Unser ganzes Inventar voll machen damit. Ich habe echt vergessen Äpfel mitzunehmen. So, warte, ich packe mir noch schnell einen Flee ein. Wehe, das war mein einziger Flee Orb. Dann bin ich sauer. Dann bin ich echt sauer. Oh, das war gerade die dümmste Aktion, die ich bisher gemacht habe in der Let's Play. flee Orb? Haben wir einen flee Orb? Haben wir einen flee Orb? Wir haben keinen flee Orb. Echt jetzt? Wir haben echt keinen flee Orb? Oh Gott. Ja, pff, wieder dann. Hab ich verkackt. Ich nehme jetzt einmal eine Äpfel mit und dann wieder rein. Heißt, wenn wir sterben gehen sollten... Dann war's das, alles weg. Also gebt euch Mühe. Ich wollte gerade nicht tiefe Ruine aus dem Sinn gehen. Nein, Grubental, bitte Grubental, richtiges. Danke. Das wäre jetzt ja Stimmen gewesen. Aber <lacht> ich habe keinen Fliehob. Oh Gott. Habe ich einen Ob eigentlich dabei? Ja, oder? Ich habe einen Ob dabei. Interessant. Dum, dum, dum, dum, dum. Hatte zumindest noch mal in dieser Folge was zum Lachen. Hat man ja nicht immer, ne? Hoho. Ho. Wer, wer ist denn da oben? Pff, Taubsi! Deren Ernst? Oh Gott. Och nö. Oh hey, da liegt ein Apfel rum, Leute. die nehme ich auf jeden Fall mit. Ich habe gar keine Äpfel mehr. Ich müsste die eigentlich mal farmen gehen. Screen Zusammen mit Dienelbeeren, müsste ich eigentlich mal fahren gehen wenn die kriegt man in den ersten paar Dungeons eigentlich ganz oft Jo, jetzt merke ich erst wie viele Gegner hier eigentlich sind Das sind ja scheiße viele Ich meine das sind alles Snoop Gegner, aber Trotzdem, das sind sehr viele Und Ich möchte jetzt erstmal äh, alle in den Raum bringen was ist hier? Hilfe, was machen wir hier bloß? Ich pam Angst, ich will hier raus, Mami. Ich einen Plan. Mir ist was eingefallen. Was ich tun könnte. Wir setzen einen Orb ein. Wir setzen einen Orb ein. Hm. Das könnten wir machen, aber... Machen wir noch mal den Schlaforb. Nighty, nighty. Ach, warte, nein. Die haben alle Bodyguards. Ich dachte, die haben sich ganz normal nur gebufft. Och, nö. No, die haben verloren. Jetzt habe ich alles verkackt. Äh... Oh Gott Ich habe keinen Flee-Orb! Dürfte ich bitte angreifen Ja, ich kann was machen Okay Versuchen wir es erneut Ich würde sagen, Aal-Ausweichorb macht am meisten Sinn Ich setze den ein Ja, bitte heil dich, ganz ehrlich, heil dich einfach. Und dann spiel ich mit Pika und greif an. Als ob die immer noch treffen! Was? Vor allem ich muss jetzt halt beleben. Wenn beide wenn alle gleichzeitig tot sind, dann war's das. Und ich kann das nicht riskieren. Scheiße! Scheiße, was habe ich getan? Was habe ich getan? Ich muss hier aber hin, weil hier ist die Treppe. Kann ich bitte... Warte, welcher Tag war das, dass alles angreift? Ich guck lieber nochmal nach. Oh Gott, welcher Tag macht alle? Gesamter Raum, Ladungsstoß. Alles klar. Ladungsstoß! Killt das jemanden? Ist... Ja, ich darf zweimal angreifen. Als ob das niemanden killt? Erzähl mir nichts. Doch. Nein. Ja, doch. Jo. <lacht> du willst doch um ein Team. Was? Autoheilkraft? Oh, nice. Erhöht die Heilgeschwindigkeit. Ich hatte gerade echt Angst, weil ich hatte keinen flee mehr. Ladungsstoß! Es ist. Es steht nur noch ein gebufftes Ladybar. Dieses eine Ladybar nur noch. Bam! Das ist down. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Warte, da sind noch Items. Ich will die Items jetzt nehmen. Was ist das für ein Item? Scope-Linse. Ach, die brauchen wir nicht. Schmeißen wir weg. Die schmeißen wir weg. Das war erst U1, Leute. U1. Oh Gott, das wird ein toller Dungeon. Ich sehe es jetzt schon. Oh Gott. Hast du es aufgenommen? Super dumm dumm dum, dumm dumm dumm so schweibi schweibi ist jetzt tot Was ist das für ein item hier? Es ist ein Schlafsamen schade will ich einen knacklion heilen ich will meine, meine items eigentlich behalten Ich möchte jetzt eigentlich keine äpfel geben Sehr fies aber egal komm. Ich hätte doch auf die map achten sollen Na hm. ah, selbst wenn ich musste ja hin, deshalb ist es eigentlich egal, wie ich es gemacht hätte. Ich musste in den Raum hin. Es war... Es, da war ja die Treppe, deshalb musste ich dorthin. Ach nee, die brauchen wir gar nicht. Ich denke gar nicht mehr mit. <lacht> Kann man eigentlich in einem Monsterraum spawnen? Soweit ich weiß, geht das nicht, ne? Wäre aber auch dreist, wenn das gehen würde. Kann man ja nichts für. Ach, Magneton ist weg. Den müsste ich eigentlich auch wieder, wieder beleben. Komm, wiederbeleben wir den mal wieder. Lull. Ich hab da noch Beleber. Team Teambeleber Orbs. Ja, vier Stück. Na ja, komm. Und wieder. Man sollte erst einsetzen, wenn alle tot sind. Halt's mal. Ich mach, wann ich will. Ja, komm, euch killen wir noch. Bam, alle down. Bam. Das eine, die was überlebt hat, jetzt ich mal, hat immer noch, jetzt ich mal. Ach, hier ist die Treppe. Das ist gut, gut, gut, gut, gut. Bei dieser muss Musik möchte ich mich eigentlich nur entspannen. nur entspannen, nur entspannen, nur entspannen, nur entspannen, entspannen. Du, du, bam, bam, bam. mehr wollen wir nicht, nein, nein, nein, nein, nein, entspannen, das wollen wir. Du, du, du, du, du. Zack, zack. Gehen wir erstmal nach links und hier ist die Treppe nicht. Gehen wir hier runter, hier ist die Treppe, Nice. Oh, jetzt können wir uns aber erstmal ein wenig entspannen von und auch ausruhen von dem einen Monsterraum. Oh Gott, grubental Uhr 1. Ich werde das niemals vergessen. Erstmal keine Äpfel, erstmal meinen einzigen Flee op verschwenden. Heißt, falls alles schief gehen sollte, konnte ich mich noch nicht mal retten. Ich meine, ich könnte einen Brief schreiben. Einen Rettungsbrief, aber... Pff. Dann muss ich halt schon hoffen, dass irgendwelche Advanced Player hier sind die jetzt schon längst mit der Story durch sind und die äh, Zwischenstorys auch schon durch haben, weißt du. Pack Schleimkost weg. Und wo habe ich einen Schleimkost? Weg damit. Ekelhaft. Das sind solche Müllitems. Die kann man mitnehmen, wenn man sich nicht sicher ist, ob man Äpfel hat. Hi! <lacht> Aber die bringen halt wirklich nicht viel. <lacht> <lacht> Bam Und down Ich sag unten Down, down, ja, nice Und nein, gegen die Kämpfe ist es mir nicht Puh, ich hoffe, die Quest ist hier nach vorbei Nach diesem Dungeon Müsste eigentlich Ich wüsste jetzt nicht, warum sie nicht vorbei sein sollte Ich habe halt vergessen, dass Light jetzt auch noch dran ist ich dachte halt, das wird automatisch kommen nach Latios, aber ne. Aber danach machen wir auf jeden Fall dann die Feuerwehr, ne Jo, hier gibt es ja richtig geile Items, Mann. Ah, ich habe jetzt ganz viele Samen. Stimmt. Weil ich ja auch noch normale Belebersamen benutzt habe. Ich verstehe die normalen Belebersamen nicht. Wer mag die Dinger? Daraus kommen solche dummen Samen. Was machen Samen? Na, ja, die heilen nicht ein klein wenig. <lacht> hier. Der Rest, der nach dem Einsatz von Belebersamen und Mini-Belebersamen zurückbleibt. Wird er gegessen, fühlt sich der Magen ein klein bisschen, doch er hat keine weiteren Effekte. Es ist einfach nur Schleimkost ohne, ohne Nebenwirkungen. Ding ist nur, es verschwendet einfach Runden und Platz. Aber komm, essen wir es doch mal. Dann kann ich euch zeigen, wie das Verschwendung ist. Ich, ich heile mich nur von zwei. Ich heile mich nur zwei Punkte. Das lohnt sich nicht, dass du dafür eine ganze Runde verschwendest. Das lohnt sich halt wirklich nicht. Das lohnt sich nicht, Leute. Warum gehen wir nach unten? Ach, weil da ein Push war. Alles klar. Ja, da oben könnt ihr Dings nehmen. Ich gehe weiter. Der Push bringt jetzt eh nichts mehr. Oh, Bablu. Hi. <lacht> Fert mit euch, gleich wird sich die Umgebung und die Musik noch ändern. Oh, Magneton-Level 44. Ähm, by the way, wann ich Magneton entwickeln werde? Sobald ich random, ohne dass ich selber gefarmt habe, wieder genug ähm, Entwicklungssteine bekommen habe. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ich nenne die Entwicklungssteine, dann wisst ihr alle, was ich meine. Dum, dum, dum, dum, dum. Dann werde ich einfach Magneton entwickeln zu Magnetzone. Ich kann euch sagen, Magnetzone ist besser als Magneton. Ist glaube ich auch selbstverständlich. Ich muss sagen, ich mag zwar Magnetons aussehen, viel mehr. Aber im Endeffekt geht es doch eigentlich darum, der allerbest zu sein. Wie keiner vor. Und zwar. Bam bam bam. Und da bräuchten wir halt die stärksten Pokémon. Und Magnetzone ist halt, logischerweise, besser als Magneton. Also wenn man die Chance dazu hat, sollte man es halt schon entwickeln. Auch wenn das Aussehen nicht so geil mehr ist. Ich meine, es ist nicht kacke, das Aussehen. Es ist halt... Ach, in Magnetzone sehe ich halt einfach kein Magnetilo mehr. Und in Magneton sehe ich sogar drei Magnetilos, wisst ihr? Oder seht ihr in Magnetzone noch Magnetilo? Oh, Level 50, Yo, die Hälfte aller Level. Blütenwirbel, heiliger Bimbam, das ist richtig stark. <lacht> Blütenwirbel, Leute. Machen wir mal weg. Was, machen wir weg? Soll ich Synthese wegmachen? Aber dann kann ich mich nicht mehr heilen. Hm. Aber warte, ich habe doch Samenbomben. Mach mal Samenbomben weg, weil ich habe doch Rasierblatt. Auch wenn das mehr Damage macht. Obwohl Blütenwürfel macht den ganzen Raum und Rasierblatt heilt. Äh, wir haben halt dafür... Oder warte. Moment mach Samenbomben weg für Blütenwirbel oder ich würde überlegen also Schlammbad war ich auf jeden Fall nicht weg w nicht weg, weil das meine einzige Giftattacke ist und ich würde halt schon gerne eine Giftattacke haben. Und Schlammbad ist halt keine schlechte Attacke. Ähm, Blütenwirbel. Rasierblatt oder Samenbomben? Also Synthese würde ich eigentlich behalten. Das ist eigentlich ganz gut. Fügt den Gegner Schaden zu. Hohe Volltrefferquote. Dafür ist es halt nicht so stark wie das hier. Ganz ehrlich. Ich glaube, ich mache Samenbomben weg. Oder? Weil Blütenwirbel ist... ...richtig OP. Okay. es macht den gesamten raum Ich mach Samenbomben weg Wird zwar wehtun, aber egal Passiert, Was haben wir alle Eine Attacke, die wir im ganzen raum benutzen können Hat zwar 50 level gebraucht, aber immerhin